Ha, noch mal ein kleiner Nachtrag zu unserem Ubuntu-Snappy für den Desktop, was im Moment in der Entwicklung ist. Wir haben ja ein neues Paketsystem für Ubuntu und das kommt irgendwann in ein paar Jahren. Und da sind wir schon am Testen. Hier haben wir zum Beispiel eine App installiert in unserem Snappy. Das heißt vier Konsole, das hat ein gewisser Herr Nietzel geschrieben. Ich bin jetzt äh, im Snappy-Store drin. Ja, weil der Name so geschickt gewählt ist, ganz oben im Snappy Store. Also, wer auch mal im Snappy Store irgendwas dazu beitragen will, das geht ganz einfach. Nun, hier sind jetzt um die 30 äh, Snaps drin mittlerweile. Ne? Und ich bin ja ganz äh, oben, ganz alleine von Gott in die Welt verlassen. Ja, gut, ich hatte schon ein Python-Game mal geschrieben, äh, das man einfach unter Python ausführen kann. Ne? Da habe ich sogar auf meinem o Roboter mal laufen lassen. Ne? Und äh, wer das auch mal möchte, der kann einfach dieser Anleitung folgen. Link hänge ich an. Ne? Was ihr eigentlich nur braucht auf eurem lokalen PC, der noch nichts mit Snappy zu tun hat, ein paar Pakete installieren. Und zwar diese da. Wie gesagt, hänge ich das an. Das braucht ihr eigentlich nur für einen bestimmten Befehl, der später kommt, den ihr zum Herstellen der Snappy-Datei braucht. Das ist quasi der Ersatz von von Der Dep Datei, das ist jetzt eine Snappy-Datei, und die ladet ihr dann hinterher, wenn ihr die erstellt habt, dann hoch mit My Apps Developer bla bla Blablabla, ja, wie gesagt, alles auf der Seite drauf. Äh, um das jetzt nicht zu so kompliziert zu machen, wir zeigen erstmal mein Snap da. Mein App da, ich gehe noch mal auf äh, SSH Ubuntu. At web.dm.local das ist ja mein separater Rechner mein ja im Prinzip mein Server der läuft und das Passwort war ubuntu das ist der Rechner den wir hier fernsteuern auf den dann das experimentelle ubuntu system wo die ganzen snaps und apps drauf laufen und auch der store drauf zu sehen ist gut da sehen wir cd wie gesagt mein app Landet dann auch, sofern ihr es überhaupt installieren wollt, äh, CD-Apps in dem Verzeichnis, wo die ganzen Apps reingehören, neuerdings. Ne? Und die sind da schön isoliert von allem anderen. Ne? Deshalb kann man ruhig mal meinen Quatsch da dazufügen. Ja? Das ist das Neue an dem neuen System. Äh, da muss man nicht gleich Angst und Bange haben, dass das ganze System kompromittiert wird. Gehen wir mal CD-Current. Das müsst ihr eigentlich jetzt gar nicht alles wissen. Darin seht ihr dann, ja, Binaries und Metadateien. Die beiden habe ich erstellt, die beiden Ordner. Und ich habe sogar versehentlich ein paar Icons mit hochgeladen. Aber ist nicht schlimm, die können ja ruhig drin bleiben. Ja. Also, ist aber wichtig zu wissen, was denn überhaupt da drin landet. Ich habe also CD-Bin hier ein Verzeichnis. Darin liegt das Python-Skript namens RunCD. Und da starten wir jetzt mal mit mit dem Namen von dem Paket 4 Konsole Punkt Rang wird automatisch hinzugefügt wenn nicht dann Punkt und dann Rang und dann läuft mein vier Gewinnt Spielchen ist nichts tolles wie gesagt soll kein, kein Schachmeister Programm werden für 4 Gewinnt aber wie gesagt weil es noch im Moment keine grafische Umgebung gibt für Snappy ist das vielleicht nichts Verkehrtes, wenn man damals habe ich lasse den Computer jetzt mal gewinnen. Computer wins horizontal. Gut. Wie macht man das, dass man da in den Store reinkommt? Wie entwickelt man das? Wie gesagt, nachdem ich die ganzen Pakete installiert habe, ich habe mir einfach mal einen Ordner-Test auf meinem normalen Rechner installiert. Und da gibt es Unterordner Tr. Da ist mein ganzes Projekt drin. Also diesen ganzen Kram hier. Das wird hinter in dieses Paket Snap. Gepackt, so wie fängt man an? Ich habe ja mein Python Skript. Darum geht es. Ich wollte dieses Python Skript, das hinten dran nicht Py heißt, dann einfach nur ran. Ja, publizieren ne? um, um das Ding geht es eigentlich. Ne? Und das Ding ist dann auch ausführbar gemacht. So dann konnte ich hier schon mal lokal ausprobieren. Läuft mein Python Skript und unter Python 3 und Python 2? Gut, ich muss einen Ordner haben. Bin, wo die ganzen ausführbaren Dateien drin sind und dann gibt es einen Ordner Meta, da muss man haben. Da braucht man ein paar Dateien. Einmal so ein Symbol im SVG-Format, also frei skalierbar. Das hätte ich vielleicht mal ein bisschen dunkler machen sollen, das ist ein bisschen zu hell geraten. Gut, dann gibt es eine readme.md, die genau so heißen muss. Und dann habe ich da was reingeschrieben, was das in so sein soll. Und dann gibt es diese Package. Datei, wie auch immer das heißt. Diese Beispiele kann man sich kopieren von anderen Projekten. Da braucht man keine Angst haben, dass man sich verschreibt. Zum Beispiel habe ich es dann einfach vier Konsole genannt. Das ist der Name des Programms, die Versionsnummer. Das ist alles wichtig für, damit das im Paket so hinterlegt wird. Dann auch diese Schreibweise beibehalten. Da habe ich mir eine extra E-Mail-Adresse angelegt, damit ich die bei Bedarf blockieren kann, wenn der Spam kommt und wie gesagt dann ein Pfad zur SVG Datei also dem Symbol mehr gar nicht ne? das war schon also wenn man das alles gemacht hat ne? das ist eigentlich kein Hexenwerk also dieses Screenshots, die habe ich da versehentlich mit drin gelassen dann äh, geht man im Terminal genau in den Ordner rein den man da publizieren möchte ne? wo man sein Programm da im Steppy Store haben also ich habe das bei mir war das im Test Ordner ähm, Test CD und der Ordner TRR also der Regener, da ist alles drin ne? gut und jetzt äh, will man so eine Snap-Datei haben ne? die war vorher ja nicht da äh, und dafür macht man einfach nur Snap ne? Build und Punkt und Enter und dann entsteht diese Snap-Datei fertig das ist der Satz für die Snap-Dateien ja, jeder kann das jetzt machen, sonst. Und die, die Datei, ne? ja, die, die lädt man dann hoch. Ne? Zu den ja, Ubuntu Store quasi. Das ist dann der, der Link, ne? Hier, der, die Snap-Datei, die lädt man da hoch. Ne? Da wird die noch überprüft. Da kann man noch ein Bildschirmfoto anhängen, da kann man noch eine Beschreibung machen und äh, Benutzernamen festlegen. Und der Benutzername ist hinterher quasi der Ordner, der auf dem, ja, der auf dem äh, Rechner, also ich gehe noch mal in CD-Apps rein LS der Benutzername, den man auf der Webseite da festlegt, der wird da hinten immer dann so angehängt, ne? damit man sieht, vom wem ist der Scheiß, ne? von mir zum Beispiel das ist dann wichtig zu wissen, gut ansonsten kein Hexenwerk, man kann diese Apps dann hochladen, die werden automatisch überprüft, ich hatte erst einen Fehler drin ich wollte erst keine E-Mail-Adresse drin haben. Wir haben gesagt, man muss aber rein. Geht alles automatisch. Kriegt man Meldungen auf Smartphone oder wie auch immer. Und dann habe ich nochmal die überarbeitete Version hochgeladen. Und dann war das innerhalb von ein paar Minuten im Snappy Store, im Snappy -Store drin. Und weil der Snappy Store nicht so wahnsinnig voll ist im Moment, ne, war ich gleich mit dabei. Also hier sieht man bei den installierten Snaps, dass ich vier Konsole drin habe. Ne, das ist von mir. Und mit vier Konsole Punktrand kann man das äh, ausführen. Der Snappy Store, wie gesagt, da sind die ganzen drin. Da kann man sich nochmal angucken. Das ist ein Python-Game für die Konsole. Meine E-Mail-Adresse, die ich nicht rausrücken wollte, hatte ich da angeben müssen. Kann ja auch nichts dran. Ja, ist nicht meine Idee. Wie gesagt, im Moment haben wir erst 30 Stück drin. Würde mich freuen, wenn ihr mal was dazu klopft. Und äh, den Link vielleicht in den Kommentaren zum Video postet. Äh, ist also kein Akt. Wer hätte gedacht, dass man so schnell bei Ubuntu ein Programm publizieren kann. Ne? Ja. Wer hätte das gedacht? Sonst hätte man gedacht, das geht jetzt erstmal einen ja, langen Weg, bis das alles mal security-mäßig überprüft wird, ob das alles richtig ist und kompatibel. Snappy macht es möglich. Einfach bilden, hochladen und bums ist es im Store. Ich hoffe, ihr mit zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.